Liebe Kollegen, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit H5P sehr einfach ein sogenanntes Branching-Szenario erstellen können. Ein Branching-Szenario ermöglicht ein nonlineares Lernen. Es stellt den Spieler oder den Lerner vor Entscheidungen und ermöglicht ihm, ja, unterschiedliche Zweige eines Lernpfades zu beschreiten und auch entsprechend seinen Interessensgebieten sich zu orientieren. Ich möchte hier einmal zeigen, wie das mit der Seite Zoom-Apps funktioniert. Zunächst gehe ich auf die Seite Zoom-Apps, https /apps .zoom und gehe auf Anmelden, wenn ich noch kein Benutzerkonto habe. Ansonsten kann ich mich hier registrieren. Ich habe schon mal eins angelegt und habe auch schon diverse Inhalte erstellt. Jetzt gehe ich oben auf mein Benutzerkonto und sage, ich möchte einen neuen Inhalt erstellen. Ich gebe diesem zunächst einen Titel. Außerdem kann ich Ihnen irgendein Fach zuordnen. Wir gehen hier auf Sonstiges und wir befinden uns hier an der Berufsschule. Außerdem kann ich hier einen Tag eingeben, zum Beispiel den Tag Test. Damit können die Inhalte nachher einfacher von anderen Lehrkräften und, oder auch Schülern gefunden werden. Gut, hier habe ich meinen eigentlichen Editor. Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Inhalte, die man erstellen kann. Und ich möchte heute das Branching-Szenario vorstellen. Hierfür gebe ich oben auch wieder einen Titel ein, zum Beispiel test und was ist eigentlich ein Branching-Szenario? Wir können uns das hier vielleicht mal kurz anschauen. Hier haben wir mal ein Beispiel für ein Branching-Szenario. Und äh, finden hier auch auf der Seite h5p.org ein ganz gutes Beispiel. Gut, ich möchte das jetzt aber einmal in der Erstellung zeigen, wie geht das. Äh, meist haben wir irgendeinen Ausgangstext. Wir nehmen mal eine ganz, ganz einfache Fallsituation. Der erste Titel, sozusagen das Ausgangstext heißt vielleicht Start. Der Titel ist Peter ist traurig. Was machen wir als Erzieherinnen und Erzieher? Das ist es auch schon. Und wenn ich mir das in der Vorschau angucke, bekomme ich hier einfach ein Kursstartfenster, beginne den Kurs und kriege hier ein erstes Textfeld. Wenn man hier auf Weiter klickt, passiert erstmal gar nichts. Gut. Was wir jetzt noch einstellen sollten, ist, dass der Spieler immer die Option hat, zurückzugehen. Also seine Entscheidung vielleicht auch zu revidieren. Ähm, das kann man auch weglassen. Ich finde es allerdings immer sehr gut, wenn man auch Entscheidungen revidieren kann. Gut, das ist hier noch nicht der Fall. Das wird sich dann gleich noch ergeben. Und jetzt können wir hier einen ersten branching Content eine Branching-Question einfügen. Das ist sozusagen immer ein Knotenpunkt, wo sich jetzt mehrere Alternativen ergeben und können sagen hier, wir nennen das Entscheidung 1 und können hier eine Frage eingeben. Was sollen wir mit Peter machen? Und jetzt zwei Antwortmöglichkeiten oder auch mehr überlegen. Also da gibt es keine Begrenzung. Ich sage hier einfach mal ein Eis kaufen oder zuhören. Zuhören wäre die beste Alternative. Eis kaufen wäre vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Und jetzt stellen wir das Ganze fertig. Hier oben auch fertig und gucken uns das auch wieder an. Was wir dann sehen, haben wir also den Kurs Start, dann unser Textfeld, gehen auch Weiter, haben hier unsere Entscheidung, was sollen wir mit Peter machen. können jetzt hier etwas anwählen und dann kommen wir direkt zum Kurs Ende. Das ist also auch noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen jetzt noch sozusagen Konsequenzen für unsere Entscheidung einfügen. Das heißt, wir definieren hier wiederum ein Textfeld und legen das auf die jeweiligen Entscheidungen. Ich werde es nochmal ganz kurz anzeigen. Hier haben, oben haben wir Option A1, ein Eis kaufen und hier haben wir zuhören. Und jetzt ist hier unser Textfeld zu der Entscheidung ein Eis kaufen unterlegt. Und das können wir jetzt wiederum bearbeiten, geben dem der Branch, dem Zweig ein wiederum einen Namen, zum Beispiel hier Antwort 1, Wir sagen keine gute Entscheidung. Jetzt hier auch Konsequenzen aufzeigen, ne? Peter läuft weg oder sowas und speichern das auch wiederum ab. Achso, was mir vorher noch wichtig ist, die Verhaltenseinstellung immer auf aktiv einzustellen, die Interaktionseinstellung, weil dann kann der Spieler eben seine Entscheidung auch revidieren. So, und für den zweiten ähm, Branch, für den zweiten Zweig, können wir hier oben auch wieder eine Entscheidung definieren. Legen uns hier eine Entscheidung rein, sagen, das ist Entscheidung 2. Hier wiederum einen Text ein, zum Beispiel gute Idee. Das ist quasi also das Feedback, was der Spieler hier bekommen würde. Gehen wir auf Fertig. So, Auch hier sollten wir einstellen, dass der Spieler seine Entscheidung revidieren kann. Also wieder hier auf Interaktionseinstellungen und auf Aktiviert. Und das Ganze gilt auch für die Entscheidungsfrage. Hier sollte der Spieler die Möglichkeit haben. Zum ursprünglichen Text, also zum Ausgangsfragestellung zurückzugehen. Gut. Soweit, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir kriegen also unseren Startbildschirm. Wir gehen auf Kurs starten. Wir kriegen unser erstes Textfeld. Peter ist traurig, was machen wir? kriegen unsere Entscheidungsfrage, was sollen wir mit Peter machen, haben unsere Optionen, sagen, ah ja, okay, ein Eis kaufen, vielleicht keine gute Entscheidung, gut, ich möchte zurückgehen, sage, hm, vielleicht doch zuhören, eine gute Idee und kommen jetzt hier zu meinem Endbildschirm. Auch den Endbildschirm kann ich noch bearbeiten, genauso wie den Startbildschirm. Dazu mache ich folgendes, ich habe hier links noch ähm, einige Einstellungen, die auf dieses Zahnrad und habe jetzt hier einen Bereich, der heißt Configure Start Screen. Genauso. Ah, das können wir vielleicht kurz machen. Nehmen also dem Start Screen eine, einen Titel. Äh, Peter ist traurig vielleicht. Ich kann jetzt hier auch noch ein Kurzbild und so weiter einfügen. Das möchte ich alles gar nicht. Alles wäre möglich, aber äh, jetzt, um das zu zeigen, ist das, reicht das aus. Und wir gehen wieder auf den Stift, wir sind jetzt hier mit dem Startbildschirm fertig. Können kann uns das auch einmal am Anfang angucken. Hier wäre quasi das Bild und hier ist der Titel. Und jetzt wollen wir noch ein Endscreen einfügen. Dafür gehen wir auf ähm, die letzte Entscheidung. beziehungsweise auf den guten Weg, weil der gute Weg soll letztendlich die Lösung darstellen und gehen hier auch nochmal auf Editieren und dann auf den Punkt Advanced Branching Scenario Options quasi also die Frage, was kommt nach dieser Entscheidung, also nach der guten Entscheidung und dann hier die Entscheidung Custom End Scenario das bedeutet so viel wie jetzt springt er von hier direkt zum Endbildschirm Und wir kriegen hier eine, ähm, eine Möglichkeit auszuwählen, Feedback on the End Screen. Also, ja, also welches Feedback möchte man dem Spieler geben? Ähm, und wir sagen hier vielleicht war es erfolgreich. Gut, auch hier könnte ich noch ein Bild einfügen. Vielleicht eine kleine Belohnung, ein GIF oder irgendetwas. Und wir gucken uns hier jetzt nochmal das Ganze von vorne an. Wir hätten also hier unseren Startbildschirm. Die Ausgangssituation. Jetzt sollen wir hier eine Entscheidung treffen, sagen vielleicht direkt zuhören. Ah ja, und das war offenbar eine gute Idee. Und haben hier jetzt unseren Endbildschirm. Gut, wenn wir also mit der Bearbeitung zufrieden sind, können wir müssen wir diesen Kontrollkasten noch ausfüllen, dass wir die Nutzungsbedingungen bestätigen, dass wir ähm, alle Lizenzen richtig angegeben haben, ähm, quasi auch hier das Urheberrecht eingehalten haben. gehen auf Speichern und wir können jetzt hier unsere App veröffentlichen und dann ist sie über den Link auch mit anderen teilbar. Gut, das war's schon. So erstellt man also sehr einfach ein sogenanntes Branching-Szenario mit dem H5P-Editor auf der Seite sumapps.de. und ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren.